ganz gerne mit dir beginnen, weil wir von dir heute jetzt noch nichts gehört haben. Wir beide als Ende unseres Architekturstudiums sind wir einmal ins Ausland gegangen. Bei mir war es der Südsudan, bei dir Bangladesch und ich kann einmal von meinen Erfahrungen kurz ausgehen in Afrika. Wir haben den Untertitel Neue Entwicklungen oder den Titel Neue Entwicklungen, den Untertitel Nischenprodukt versus Massenbaustoff. Ich habe in Afrika so die Erfahrung oder den Eindruck gewonnen, dass dort der Lehm zwar nach wie vor ein Massenbaustoff ist, im Großteil der Bevölkerung, aber die aktuelle Entwicklung eigentlich hingeht, dass der Lehm so in einer Nische verschwindet. Wie sind deine Erfahrungen damit jetzt in Ländern wie Bangladesch, China und so weiter? Und vor allem auch, wie siehst du die Situation hier vor Ort? Gibt es da Parallelen zu Bangladesch, China oder gibt es große Unterschiede? Ja, guten Morgen alle miteinander. Ich denke, dass das in Bangladesch sehr ähnlich ist wie im Südsudan.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 wo wir nicht drum herum ist, dass wir hier einfach auch beweisen, dass es ein unheimlich wertvolles Material ist. Und ich glaube so Projekte wie jetzt zum Beispiel das Ach Gott, wie heißt das? Abkürzung ist KWC, aber es heißt königliches Kultur, World Cultural Center in Saudi Arabien mir. hat der Martin gebaut. Genau. Und da ist es natürlich spannend. Normalerweise die Bangladeschis kommen nach Saudi Arabien, dort mit Stahl und Glas und dann kommen sie zurück nach Dhaka und versuchen da irgendwie Little Little Dubai oder oder, oder Little Doha oder was es immer so zu, zu kopieren, was natürlich mit sehr geringen Mitteln passiert und auch irgendwie natürlich vom Klima hier überhaupt nicht funktioniert. Aber wenn, sie, wenn man sich jetzt vorstellt, die kommen auf eine Baustelle nach Saudi-Arabien, eine königliche Baustelle und da müssen sie auf einmal Stampfleinwände produzieren. Und Martin hat ja die Technologie so angepasst, dass es mit sehr viel Manpower passiert, also jetzt wenn andere Technologie also hier verwendet. Und das sind natürlich so spannende Projekte. Ich glaube, da geht viel Umdenken vor sich, wo man dann irgendwie dann hofft, dass, es, dass das dann auch wieder Auswirkungen hat auf, auf diese Länder. Und... Siehst du da jetzt Parallelen zur Situation in Österreich oder Parallelen Unterschiede? Parallelen weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hängt es zusammen, also ganz, ganz bestimmt hängt es zusammen, weil die schauen natürlich ganz genau, was wir hier bauen und wenn jetzt zum Beispiel Herzog Dömeron in Peking da sein Bird's Nest macht mit enormen Stahlressourcen mehr als jedes andere Stadion verbraucht, dann ist das ein Zeichen und wenn, wenn Ricola, das Zentrum mit Lehm gebaut wird, ist das auch ein Zeichen und das wird natürlich stark beobachtet in, in, in diesen Ländern, das ist keine Frage. Ich glaube, deine Motivation, Lehm mit Lehm zu bauen, ist zumindest mir recht klar. Ich weiß nicht, wie es da im Publikum so geht. Ist für euch anders motivation eine Frage oder, oder ist es klar? Es gibt einen TED-Talk, da ist in Kürze alles zusammengefasst. Also TED.com und dann findet man in Kürze die, die Zusammenfassung von meiner Arbeit. Danke. Ähm, Andi, bei dir habe ich den... den äh Blick oder den Eindruck, dass die bauphysikalischen Vorteile vom Lehm oder die Eigenschaften eine sehr, sehr große Rolle spielen. Kommt die Motivation auch aus dem heraus? Ursprünglich kam die Motivation vom Nutzer. Also ich finde, dass der Lehm einfach extrem hohe Qualitäten im Innenraum erzeugen kann. Und erst im zweiten Schritt, wenn man sich mit diesem Leben, mit dem Baustoff Lehm genauer beschäftigt, kommt man auch darauf, dass die auch physikalischen Funktionen mit diesem Baustoff auch übernommen werden können. Aber ursprünglich war die Motivation, einfach einen Innenraum zu schaffen, der ähm, wie schon die bekannten Eigenschaften hat, der halt feuchte Regulierung kann, der eine schöne Speichermasse hat, eine schöne Oberfläche hat. Also aus diesem Gestaltungsanspruch und aus dem Raumklimaanspruch heraus habe ich mit Lehm angefangen und bin dann über viele Projekte, weil ich in den letzten Jahren ja fast ausschließlich mit Holz und Lehm gearbeitet habe, draufgekommen, dass der Baustoff ja viel, viel mehr kann. Du hast ähm, gerade den Nutzer kurz angesprochen, ähm, vom Nutzer bzw. die Bauherren. Ähm, jetzt einmal eine Frage, wie findet man Bauherren, die sowas äh, bei ihrem Dachgeschoss ausbauen machen möchten? Naja, alle meine Bauprojekte würde ich jetzt einmal in die Kategorie Nische einordnen. Und ich ähm, kann mich nur bei jedem Bauherrn bedanken, dass er den Weg mitgeht. Es wird natürlich viel experimentiert und ausprobiert und ähm, im Vorfeld auch viel Recherche betrieben von mir und ist auch gut erklärt und dann ist das Vertrauen des Bauherrn da und dann wird das Ganze halt dann umgesetzt und ohne dem würde es nicht funktionieren und mit jedem Projekt, das man macht, hat man wieder neue Erfahrungen und wird das nächste Projekt klarerweise. Du hast gerade die Kategorie Nische angesprochen. Ähm, ist die Patentierung vom Bausystem, ist das jetzt einfach ein Versuch, von der Nische herauszukommen, das Ganze massentauglicher zu machen? Ja, das Bausystem kommt stark aus dem Holzbau heraus. Also, da mit dem Holzrahmenbau ich mich relativ viel beschäftigt, ich finde ich es ein interessantes, eine interessante Konstruktionsart und mit vielen Schwächen. Aus dem heraus ist dieses Forschungsprojekt dann entstanden und ähm, man wird sehen, ob es einen Erfolg haben wird oder nicht. Also ich werde es auf jetzt probieren. Und ähm, Aber das ist klar, oder wenn es ähm, umsetzbar ist, dann soll es in die Breite gehen, klarerweise. Weil es ist ja auch genauso mit dem Lehmestrich, es gibt unterschiedliche Formen, wo Lehm im Fußboden verwendet wird. Hier habe ich jetzt eine eigene Form entwickelt und äh, das sind einfach interessante Anse Ansätze, wenn man mit einem Baustoff, mit einem natürlichen Baustoff, andere Baustoffe ersetzen kann. Das ist natürlich schon was. Und damit auch das Raumklima gleichzeitig verbessert. Ne? Geht es da von dem her von Nische oder Massenbaustoff aus deinem Blick her in Richtung oder könnte es in Richtung eine Verindustrialisierung von Baustofflehm geben? Es gibt jetzt generell zwei Ansätze. Das eine wäre die Möglichkeit, dass man sagt, man industrialisiert den Lehm mehr, man schaut, dass man das mehr professionalisiert, um mehr Firmen zu haben, mehr Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, man entprofessionalisiert das Ganze, geht jetzt mehr in Richtung Selbstbau, um damit da Breite zu erreichen. Ja, das ist nicht mein Ziel. also ich, ich denke, das sollte in den industrialisierten Prozess eingeliedert werden, weil ähm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 Dann hätte es auch der Planer leichter. Wenn man Trockenbausysteme hernimmt, findet man ein, zwei Aufbauten, die zum Teil auch noch unterschiedliche Schaltschutzwerte angeben und wenn man dann eine Trennwand braucht, gibt es die schon nicht mehr. Also, wir haben jetzt bei einer Schule in, in Wien, die Rudolf-Steiner-Schule, die ich mit Tite und Tifala gemeinsam mache sind wir immer wieder an die Grenzen gestoßen haben, dort aber einen privaten Bauherrn, dass wir dort jetzt mit Holz und Lehm sehr viel umsetzen können. In einer öffentlichen Schule wäre das unmöglich, weil uns die entsprechenden, der entsprechende Rückhalt fehlen würden. Also da ist meiner Meinung nach ganz, ganz viel Arbeit zu tun, um den Plan es zu erleichtern. Und dann wird es auch mehr in die Breite gehen, weil den Aufwand, den ich betreibe, den machen sich ja viele Planer, die Arbeit machen sich die viele Planer ja nicht. Zum Aufwand, jetzt die Forschungsprojekte, ähm, hast du da irgendwelche Forschungsinstitutionen, mit denen du zusammenarbeitest? Gibt es Förderungen? Oder ist Nein, ich bin da irgendwie ein bisschen reingerutscht, auch, weil äh, der Ausgangspunkt war dieses Lebenhaus in Mitterretzbach, wo dann das dort in der, der lokalen Politik auch sehr reflektiert wurde und die sind auf mich zugekommen und der Bürgermeister hat gemeint, lass uns doch beim Land anfragen, ob wir nicht ein Forschungsprojekt machen könnte. Und so hat sich das irgendwie, das eine und dem anderen entwickelt und kam dann dazu. Und die Niederösterreichische Wohnbauforschung hat sofort Geld zur Verfügung gestellt. So kam ich dazu und mich interessiert natürlich dieser Forschungsanspruch auch sehr stark. Aber da müsste man das ein bisschen mehr institutionalisieren und auch auf universitäre Ebene führen. Wie ist es bei euch beiden mit dem Forschungsanspruch, mit der Innovation sich weiterzuentwickeln? Also ich möchte noch mal kurz ähm zu dazu eingehen, ob jetzt das jetzt eher eher, also für mich in meinem Arbeitsbereich, das ist jetzt hauptsächlich eigentlich in, eher in, in, in Asien oder in Afrika, für mich ist der emanzipatorische Ansatz schon sehr wichtig, dass man das Wissen vermittelt und, und, und dass man den zum Selbstbau eigentlich die, die Leute ähm, wieder befähigt oder halt einfach das, was sie, was sie schon können, einfach zu verbessern. Und für mich persönlich ähm, ist es für mich völlig in Ordnung, wenn meine Gebäude irgendwann am Kompost enden, aber was ich möchte, ist, dass das Wissen übrig bleibt, dass man es einfach besser noch aufbauen, wieder aufbauen kann und, und dass das, also das Wissen ist für mich eigentlich wesentlich wichtiger als die Materie. Und jetzt nochmal kurz zu meiner Motivation zurück, ich bin wahrscheinlich einfach da von einer anderen Ecke herkommen, weil ich zuerst in der Entwicklungszusammenarbeit war und meine Leidenschaft für Entwicklung, egal wo auf der Welt, ist genauso stark wie meine Leidenschaft zur Architektur und der Lehm ist eigentlich das, ist für mich das fantastische Bindeglied zwischen der Entwicklung und der, Architektur, und der architektonischen Gestaltung gewesen, weil das genau das Material ist, das erstes Mal überall vorhanden ist und zum anderen wirklich so gesund ist für den Menschen, für die Umwelt.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 Verbauen, das ist beim Beton um einiges schwierig. So ist es, das Leben ist ein geduldiges Material, das habe ich auch. Ich meine, das waren ja meine Anfangsstücke da auch in der Rotopur und dann ich kann ich mich erinnern, da haben wir mal ein Fenster vergessen. Was heißt vergessen? Der Bauherr wollte ursprünglich wollte das als Lagerraum haben und gesagt, alles hermetisch zu. Und dann ist also er drin gestanden und hat sie gedacht, das könnte eigentlich doch ein schönes Büro sein. Und dann haben wir halt einfach das Fenster rausgemeißelt und das ist also halt feucht gemacht, rausgemeißelt und das ist natürlich was, was herrlich funktioniert. Oder, oder halt wenn man einfach zu früh wegschlagt und so wieder zupicken. Und meine, das ist wirklich so gesehen ein sehr, ein sehr geduldiges Material. Man braucht halt Zeit. Du hast vorhin gesagt, du bist da. das ist auch kurz, sage ich einmal. So irgendwann den Punkt geben, wo du gesagt hast, jetzt hänge ich mich beim Lehm wirklich ein, jetzt ist das der große Schritt, wo ich mich dafür spezialisiere? Na naja, ich habe mich für die Baustoffe Lehm und Stroh schon sehr, sehr früh interessiert, aber das, ähm, der Knackpunkt war bei mir sicher 2005 dieses äh, Lehmhaus in Mitterretzbach. Äh, das ist ein altes, 150 Jahre altes, gesatztes äh, Lehmbauhaus gewesen. Dass wir transformiert haben. Mein Ansinnen war, dort äh, zu schauen, was kann man mit dieser alten Bausubstanz tun und wie kann man sie transformieren in die heutige Zeit. Ähm, das ist sehr gut gelungen und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie mit Lehm um, um, umzugehen ist, vor allem was Lehm kann äh, und wie das Bauen einfacher wird mit Lehm. Also dieses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 Und ähm, wesentlich ist halt nur die, die Baustoffe auf, diesen, auf dieses Baustofflehm abzustimmen, auch auf die Eigenschaften vor allem abzustimmen. Also man muss sich sehr viel mit den Eigenschaften dieses Baustoffes ähm, konstruktiv und bauphysikalisch auseinandersetzen. Und dann ähm, erkennt man einfach, dass man mit diesem Baustoff viele Sachen ersetzen kann. Also ich bin überzeugt davon, dass man damit sehr viel einfacher bauen kann. Ne? Wie, wie schwierig oder wie aufwendig ist es dabei dann? die richtigen Firmen zu finden, also jetzt bei der Sanierung und andererseits auch eine Firma zu finden, die sagt, ja, wir machen jetzt luftdichte Anschlüsse aus Flachs und Lehmschlämme. Ja, ich habe da komischerweise weniger Probleme gehabt. Also ähm, am Anfang 2005 war es etwas schwierig, noch Firmen zu finden. Ja, es ist dann gelungen und es gibt ja in Ostösterreich Roland Maingast und viele Leute, die extrem viel Erfahrung haben mit Lehman. Seit 1980 gibt es ja eine ganze Riege von Leuten, die sich mit diesem Baustoff beschäftigt haben, die Tausende von Quadratmetern verputzt haben und dieses Know-how kann man ja anzapfen. Und wenn man sich mit diesen Leuten dann unterhält und dann eine Handvoll Handwerker findet, die das umsetzen können, dann funktioniert das schon. Ne? Hast du da eben beim, bei Wissens, beim Wissensaustausch, die hat gemeint, man sollte mehr in Richtung Open Source gehen und so weiter. Hast du da irgendwo Probleme gehabt, wo jemand das Wissen nicht auslassen will oder so? Oder ist das Problem? Ja, ich habe das Problem gehabt, dass das Wissen verloren ist. <lacht> ja, die, diese ganzen alten Baumeister, die äh, deren, deren Väter äh, noch Lehmhäuser gebaut, diese alten Lehmhäuser gebaut haben, wussten nichts über diese Häuser zu berichten. also ich glaube, das Wissen besser gebündelt gehört auf alle Fälle. Es gehört meiner Meinung nach so etwas ähnliches her, wie Dataholz beim Holzbau ist, irgendwo Plattformen, wo Details abrufbar sind, wo Details hinterlegt werden können, wo man wo man Austausch finden kann. Also ich finde das ein bisschen schade und ich bin meine Meinung ist, das gehört die Breite. Es gehört in vielen Bereichen zu einem Massenbaustoff gemacht, weil es einfach schade ist, diese Qualität dieses, dieses Baustoffes brachlichen zu lassen. Also ich denke, dass da so sehr viel Potenzial ist und, und man muss dann auch den Planern irgendwie Unterstützung bieten, sonst funktioniert es nicht, weil ich finde es gut, wenn man sich mit diesem Baustoff auseinandersetzt. Ich habe mich auch viel mit dem Baustoff auseinandergesetzt, habe allerdings nie einen Lehmputz oder Stampflehmseminar im Seminar gemacht, aber irgendwie gibt es auch einfach ein Beobachtungen von, von wie, wie so ein wie Raum funktioniert. Und wenn man reinkommt in ein Haus, das komplett aus Lehm gebaut ist, oder der Dachboden, der mit Lehm gebaut ist, sind andere klimatische Verhältnisse, spürt man sofort. Und wenn man mit dem mal auf den Grund geht und schaut, was steckt dahinter und was sind die, die Eigenschaften und die Ursachen, warum das so ist, dann sind das sehr interessante Dinge und die gehören natürlich ausgetauscht. Das ist sicher auch. Ja. Gerade das Stichwort Holzbau gefallen, Dataholz. Ähm, Gerade im Holzbau gibt es jetzt in Österreich die Situation, dass der Holzbau sehr am Aufholen ist, eben nicht zuletzt zum Beispiel durch, durch äh, ProHolz, DataHolz und ähnliche ähm, Initiativen und Plattformen. Ähm, Frage an alle drei, seht ihr für den Lehmbau da ein ähnliches Potenzial? Der Lehmbau hat sicher eine gute Zukunft und zwar dann besonders, wenn die CO2-Steuer kommt und die wird ja hoffentlich irgendwann einmal kommen und dann schaut schlecht aus für den Ziegel, Entschuldigung. Aber wie Sie gesagt haben, das braucht Feuer und das ist natürlich und da denke ich, wird sich die, die Branche schon, auch, also werden sich andere auch noch folgen und ähm, da bin ich überzeugt. Davon, Bei Beton ist es ein bisschen gemein, weil der ja die Asche mit reinmischen kann. Also der wird sich noch irgendwie mit, mit so Müllverbrennung irgendwie nur ein bisschen da in der CO2-Bilanz ein bisschen durchschmuggeln können. Aber, aber ganz sicher hat dann der Lehm viel mehr Chancen, wenn, das, wenn dann einfach irgendwie die menschliche Arbeitskraft hoffentlich einmal anders bewertet wird, äh, wie, das, wie das CO2. Und ähm, dass das kommt, davon bin ich überzeugt. Aber wir müssen ein bisschen dafür kämpfen. Also das muss einfach... Das muss klar sein, wenn ein Wirtschaftssystem, das eine Bauweise nicht unterstützt, die, die sozial gerecht ist, die ökologisch ist, die, die, die gesund ist, dann muss dieses Wirtschaftssystem schlichtweg geändert werden, weil, weil Kapitalismus ist keine Naturgewalt, ist von Menschen geschaffen und wir können ihn auch wieder abschaffen.